Heute will ich euch mal die selbst gebastelte Taschenlampe vorstellen. Das sind alles alte Handy-Akkus, die ich einfach so in Reihe zusammengeschalten habe. Hier eine Sicherung mit reingemacht, ne, dass falls mal was zusammenkommt, dass es nicht explodiert. Ja, ähm, das ist nur ein Gimmick hier, das hat nichts zu sagen, hier vom das Teil. Und ja, momentan sind die Batterien ziemlich leer. Ne? ja Da geht gar nicht viel. Ihr seht, hier oben sind zwei LEDs überhaupt nicht angeschaltet. Die sind aber am Tooltief dran. Ne? Also wenn unsere Batterie nicht mehr ganz so viel Saft hat, um die ganzen anderen LEDs zu betreiben, kann man dann immer noch den Knopf hier drücken und dann hat man es richtig hell. Ja, und schalten mal so wieder aus. So hell ist es jetzt. Ne? Aber also wollen wir gleich mal gucken, ob wir solche normalen Lithium-Akkus ne, auch mit Bedini laden können? Ja, na klar kann man die mit Bedini laden, aber ja, ihr wollt es ja auch mal sehen. Ne. Gucken. Ja, lassen wir mal eine halbe Stunde dran. Ne. Funktioniert einwandfrei. Tja, jetzt könnt ihr euch aus Schrott eure Ladegeräte basteln. Aus diesen zurückgegebenen Handy-Akkus. große Akku-Batterie basteln. Ja und gegebenenfalls, wenn ihr richtig viel Licht haben wollt, noch ein dran basteln. Tja, also, Licht ist abgehakt.